Dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus. Zumindest. Siehe links unten. Also, wir haben schon die Linie. Und wir haben da schon eine Textaufgabe mittels Einsetzungsverfahren gelöst. Andere Verfahren werden wir erst später lernen. Mir ist es jetzt wichtig, dass wir mal so sehen noch einmal sehen, wie die Textaufgaben funktionieren. Und es wird zwei Videos darüber geben. Das ist das erste davon. Also in diesem Kapitel, also lineare Gleichungssysteme, haben wir uns mit einer Textaufgabe beschäftigt. Da ist die Textaufgabe, die wir schon mal gemacht haben. Im Café gibt es acht Tische, manche sind für 3 Personen und der Rest für 5 Personen. Insgesamt kann das Café 36 Personen bedienen. Wie viel 3 bzw. 5 Tischen gibt es im Café? Schauen wir jetzt mal die Denkweise. Genauer an. Die Anzahl der Tische ist bekannt, als auch die Tische insgesamt. Was hier gefragt ist, das muss man sehen, was ist gefragt. Ja. Wie viele Tische bedienen können und wie viele? Fünf. Ja. Und für die unbekannten Sachen schreibt man irgendwelche Symbole, irgendwelches Buchstaben. Wir benutzen sehr oft links und y, wenn man a und b oder m und n oder f und d oder irgendwas. Egal, benutzen will das ist okay man muss einfach klar machen wozu jedes Symbol steht ja? und in diesem fall weil wir zwei unbekannte haben die tische für drei und die tische versonnen dann muss man halt zwei symbole benutzen ja? also hier haben wir das jetzt am Anfang gemacht. Man definiert, was jedes Symbol darstellt. x sind die Tische für drei Personen, y sind die Tische für fünf Personen. Dieser sollte, schritt sollte nicht so schwer sein. Man gibt einfach Namen, Symbole für die Unbekannten. Beim nächsten Schritt haben viele Menschen die Kosten Schwierigkeiten. Dabei ist die Sache nicht so schwer. Man soll das Problem vorsichtig lesen und den Text in die mathematische Sprache umsetzen. Was steht hier im Text? Insgesamt 8 Tische. Was gibt es hier? x-Tische und y-Tische. Nichts anderes. Diese x- und y-Tische gibt es von Tischen her. Ja? Das bedeutet, die Tische zusammen. Und was bedeutet das zusammen? Plus 8. Ja? Die Tische zusammen sind 8. Und da schreibt man das dann in der mathematischen Sprache. Also in Symbolen. x plus y, die Tische zusammen, sind 8. Gleich 8. In, in diesem Beispiel, in dieser Textaufgabe, als wir das so gemacht haben, haben wir da erklärt, wenn wir x Tische haben, dann haben wir in diesen Tischen, wie viele Personen? Insgesamt 3 mal x. Das macht x. Wenn wir 2 Tische haben, haben wir 3 mal 2. 3 Personen bei jedem Tisch, mal 2 Tische. Also 6 Personen. Man muss die Personen pro Tisch mal die Anzahl der Tische multiplizieren, mal machen, um herauszufinden, wie viele Personen an diesen Tischen setzen können. Entsprechend ist es auch für die y-Tische mit den 5 Personen. Da können 5 mal y Personen sitzen. Ja. Und in der Aufgabe jetzt, was ist da geschrieben? In 36 Personen bedienen. Also insgesamt können 36 Personen da sitzen. Das ist ja gemeint. Das bedeutet, die Personen zusammen, also 3x und plus, also 5y, die Personen sind 3x bei diesen Tischen und bei diesen Tischen 5y. Also man addiert jetzt Personen. Ja, man muss verstehen, was man da addiert. Ja? 3 plus 5y, da sind insgesamt 36 Personen. Und das ist eigentlich die Grundsache, um diese Aufgabe zu lösen. Zu verstehen, wie zum Teufel man diese Aussage hier, das hier, in die mathematische Sprache umwandeln kann. Noch einmal, man schreibt für jede unbekannte Sache, was hier gefragt ist, Tische sind gefragt, ja. Man schreibt ein Symbol für die Tische mit drei Personen und ein Symbol für die Tische mit fünf Personen. Zwei Sachen sind gefragt, zwei Symbole benutzen wir. Und dann versteht man, wofür diese Symbole stehen, also für Tische, benutzt man auch die Aufgaben, die hier sind, die, die die Sachen, die in der Aufgabe stehen, also insgesamt haben wir 8 Tische, also die Tische zusammen sind 8 und die Personen zusammen sind 36. Also x plus y, die Tische zusammen sind 8 und die Personen, 3x in den x-Tischen äh, und 5y in den y-Tischen, sind 36. Die Schritte danach haben wir äh, halt in dieser Aufgabe dann erklärt. Wir müssen halt y auf die andere Seite bringen und x dann durch 8 minus y hier x hier durch 8 minus y ersetzen. Das kann man halt hier in der Aufgabe sehen. Da und das wird ersetzt in diese zweite Gleichung. Und so kann man so eine Aufgabe lösen. Weitere Beispiele sehen wir im nächsten Video. Danke sehr.